Die Sonden in der Oberflächenanalytik haben verschiedenste Energien. Gelbes Natriumlicht etwa hat als typisches sichtbares Photon eine Energie von etwa 2 Elektronenvolt. Der Röntgenquant, der bei dem K-Alpha-Übergang in Aluminium auftritt, hat eine Energie von mehr als 1000 Elektronenvolt. Aus der Tabelle können wir hier 1400 Elektronenvolt ablesen. In einem Rasterelektronenmikroskop entstehen immer auch Röntgenstrahlen, die elementspezifisch sind. Wir können diese Röntgenstrahlen mit einer sogenannten Mikrosonde analysieren und stehen dabei als Analysatoren sowohl EDX energiedispersive Analysatoren als auch WDX Wellenlängendispersive Analysatoren zur Verfügung. Die energiedispersiven Analysatoren arbeiten mit Halbleiterdetektoren, die haben bei eine geringere Empfindlichkeit als bei den Wellenlängendispersiven Analysatoren, die mit einem Beugungskristall arbeiten. Elektronen können sich in Materie nicht sehr weit bewegen. Die mittlere freie Weglänge ist nicht sehr groß. Es gibt einen Zusammenhang zwischen den Energien der Elektronen und der mittleren freien Weglänge. 5 Elektronenvolt Elektronen dringen tiefer in ein Material ein als 50 Elektronenvolt Elektronen. 5 Elektronenvolt Elektronen sind damit weniger oberflächensensitiv als 50 Elektronenvolt. Elektronen. Mit der Photoelektronenspektroskopie können wir Bindungsenergien von Elektronen vermessen. Die Bindungsenergie eines Elektrons im 1S Orbital des Kohlenstoffs beträgt ca. 280 bis 290 Elektronenvolt, je nachdem wie die chemische Umgebung dieses Kohlenstoffs gestaltet ist. Bei der Rasterelektronenmikroskopie werden Oberflächen mit Elektronen beschossen. Detektiert werden die Sekundärelektronen, die einen sehr schönen Materialkontrast der Probe liefern, und die Rückstreuelektronen, die eine sehr gute Auflösung der Morphologie der Oberfläche ergeben. Dies hängt damit zusammen, dass die Sekundärelektronen nur eine ganz geringe Eindringtiefe haben und entsprechend auch nur Informationen aus dieser geringen Tiefe tragen, während die Rückstreuelektronen sehr tief eindringen und damit eine niedrige Auflösung nur ermöglichen.